Da war ich eindeutig nicht so begeistert, okay. muss ich dir ehrlich sagen. Es war nicht schlecht, mhm. versteh mich nicht falsch, ne? Ja. Aber natürlich, wenn man in mein Lokal, dein Lokalgewinner geht, ja. denkt man, das ist so wie das Steak. So ja. Wo du reinst und denkst, was, was, was ist geht? hier los, so, ne? Genau. So. Meine Lieben, und schön, dass ihr im Start seid zu einem neuen Video der ganz besonderen Art. Mein Lokal, dein Lokalgewinner wird heute getestet. Ich erwarte viel, weil natürlich, da sind mehrere Restaurantinhaber und testen diesen Laden oder bewerten sich gegenseitig und das ist die Nummer eins. Wir werden ihn jetzt testen. So, wir gehen dahin, schreibt mir eure Kommentare auch rein von eurem Restaurant. Ich blende hier jetzt mal mein Ranking ein für Restaurants. So, schreibt mal so, gehobene Gastronomie, irgendwas, was richtig fetzt, was in einem deutschlandweiten Restaurant-Ranking wirklich knallen könnte. So, und ich mache die nächste Folge versprochen, wo ich mindestens einen Laden teste, weil die dauern meist ein bisschen länger. Wir gehen jetzt rein, mal gucken, dass Böckmanns, ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Bilder. Nur noch um die Ecke, das ist hier genau auf dem Kiez. Nebenan, Mönckebergstraße, Steindamm, da wo die günstigen, ach nee, ich höre jetzt auf, damit die G's wissen, was ich meine. Denkt dran, nicht nur, dass ich eure Restaurants teste, es gibt auch noch 50 Euro-Gutschein unter einem von euch, der einen Kommentar reinballert. Ich werde mein 9-Euro-Ticket, wenn ab in mein Auto packen. Werd tief durchatmen, werde in mich gehen, werde mich sammeln und dann wird es losgehen. Hier mit Böckmanns, ich bin richtig gespannt. Schafft es euer Restaurant in mein Ranking? Das ist die Frage. Stellt euch meiner Competition und schreibt euer Restaurant rein in die Kommentare. Macht euch leckerlich oder werdet zum Held? <lacht> Leicht übertrieben, mal wir. Nein, das war nicht übertrieben. So, wir sind gleich da. Das ist heiß, Leute. Das ist heiß. Dass ich schon wieder hier auf mich nehme. Böckmanns, Böcki, Böcki. Auch als Böcki bekannt in Hamburg. Die Insider nennen ihn nur Böcki. Das sieht edel aus. Der Eingang sieht aus wie ein Tresor. Wisst ihr, was ich meine? Oder ich bin kaputt im Kopf, aber ich finde, der Eingang sieht aus wie ein Tresor. Direkt neben Pollicke, meinen Lieblings- und einzig getesteten Anzugladen, aber der war heftig, unbezahlte Werbung. Wenn fünf Minuten rein war, in drei Minuten wieder raus. Ich bin heiß wie Frittenfeld, jetzt geht's zum ersten Sport. ich muss mal einmal kurz noch einen Anruf machen. Ciao. Ja Achmed was geht? Was geht Digga, Ich habe eine Geschäftsidee. Stell dir vor es gibt eine App ne und die macht Folgendes wenn du Schulden hast und dir diese App runterlädst, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass du danach weniger Schulden hast maximal hoch würdest du dir die App runterladen? Sicher warum denn nicht wäre klar da hat er nur mehr Wert. Ja geil Mann okay gut das wollte ich dich nur ganz kurz einmal fragen Achmed gehört das ist eine gute Geschäftsidee so aber ich muss euch enttäuschen es ist nicht meine Idee dass es das eine Werbung für anything es geht um Ratenkäufe es geht um Kreditkartenschulden um zum Beispiel Dispo -Kredite. Ratenkäufe sind nichts anderes als ein Kredit. Und die Zinsen sind meist zu hoch, viel zu hoch. Und Anyfin macht letztlich nichts anderes, als zu gucken, ob ihr zu hohe Zinsen zahlt. Und wenn ihr zu hohe Zinsen zahlt und Anyfin das ändern kann, schickt ihr euch ein Angebot, ihr möchtet es nur annehmen und zahlt ab sofort weniger. Ich zeige euch in der App mal kurz, wie das funktioniert. Ihr drückt ganz easy auf Anfrage starten, wählt euren Kreditgeber aus, lädt in meinem Beispiel einfach ein Foto von deiner Rechnung hoch Drückst auf Anfrage senden und bist durch. Euer Angebot kriegt ihr dann einfach in der App. In diesem Fall hättet ihr fast 50 Euro gespart. Ihr müsstet dann auch auf Angebot annehmen klicken. Ja, und dann hättet ihr einfach mal eure Schulden minimiert. Mit also dem Code HOLLE kriegt ihr sogar noch mal, wenn ihr die App nutzt, 20 Euro abgezogen auf eure Schulden. Ihr könnt sogar auch mit Anyfin verabreden, dass ihr mal eine Rate aussetzt. Alles möglich. Link ist in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. So, so. Gleich hier die Karte draußen. Was soll mir jetzt sagen, liebe Supermanns? Was fährt man für eine Strategie, wenn man das raushängt? Manche machen das, manche nicht. Soll ich mich schon mal berieseln lassen? Brot. Butter. Oh. Hör mir auch auf, Alter. Ich höre schon mein Messer über die Kruste gleiten krr, und dieses Geräusch, wisst ihr? Ich glaube, ich habe die Entscheidung beide getroffen, Mann. Holle, die Waldfee. Der Tresor wird sich gleich öffnen. So, Leute, wir gehen hier in die Katakomben rein. Wir haben hier den Konrad erstmal. Moin. Moin. Grüß dich, Moin. grüß dich. Ja, schön, dass du am Start bist. Ich habe gerade gedacht, wo ich rein kam, Wirklich, mein erster Gedanke, wegen mein Lokal, dein Lokal. Das ist ein smarter Typ, bestimmt, der gut vor Kamera performt. Auch bei meinem Lokal, dein Lokal bestimmt. Naja, ich war nicht so ganz dabei bei äh. mein Lokal, dein Lokal. Aber äh. tatsächlich, das kann ich eigentlich sehr gut. Das mitmachen. kannst du gut, ne? Selbstverständlich. Das ist ein gehobene Gastronomie. Genau, hier, ne? also wie du schon merkst, also mhm. unser Chefkoch Sebastian und seine Gerichte sind natürlich mhm. sehr kreativ und die Gäste sind top, immer begeistert. Geil. Und deswegen, wir führen das immer weiter, wir haben hier alle Spaß auf jeden Fall, wir machen unser Ding weiter. Ich werde den Zuschauern einmal kurz einen kleinen Einblick vom Laden geben, wie der aussieht und dann starten wir direkt. weiter. ja? nochmal hier, mir ist direkt ins Auge gestochen. Eingelegtes Gemüse. Ja, so, was siehst du nicht in mir Restaurant, Das siehst du halt noch tatsächlich bei uns. Die meisten sparen schon da dran irgendwie ein Brötchen vom Bäcker zu holen, holen das beim Großmarkt und äh, ja, dann geht's mit so ein Sachen weiter. Ne? So sieht's aus, genau. Mhm. Ich hab hier gerade den Sebastian in sich gerade, will ich mir auch noch mal greifen. Ja, ne? ja, ja, Sebastian, unser Chefkoch heute. Der Maestro an einem Kochlöffel, kann man sagen. Jo, mehr oder weniger. Geil, ne? geil. Du hast also auch letztlich die Gäste bei meinem Lokal, dein Lokal, überzeugt mit deiner Küche. Würdest du sagen, es war ein harter Kampf gegen die anderen Wettstreiter? Nein. Weil ich glaube dass wir von den anderen vier Wettstreitern doch etwas, etwas anders war. Ich merke schon, du äh, saßt es recht bescheiden. Das ist eine andere Klasse bei euch Ach, gewesen. Ja. Ja, ne? Okay, cool. Gäbe es da was, was, wo du sagst, das muss ich probieren. Das ist der ja. Daily Food Market. Wir kreieren eigentlich immer äh, jede Woche nochmal so sechs, sieben, acht andere Gerichte, die du nicht auf der Karte findest. Mhm. Also da solltest du nochmal reinschauen und so vielleicht noch was für das. Okay, dann gucke ich da mal nach. Ich glaube, ich werde mich final für drei Gerichte entscheiden. Leute, ihr seht gleich drei Gänge. Wir nehmen das erste, gehen in die Küche, ich zeige euch das und dann werden wir dreimal durchflitzen und werden euch was richtig geiles zaubern. So machen wir das. Perfekt. Perfekt. Ich zeige euch mal eben kurz, blende ich euch einmal ein, die Karte. Wir werden als allererstes das Chili Cheese Steak Sandwich. Werde ich probieren. Und ich würde sagen, wir flitzen in die Küche. Hauen das. Ich ich gerade sagen, in den Ofen. Nein, das machen wir nicht. Auf den Grill und dann lasst euch berieseln von den geilen Fußzählen jetzt. It's only got one life. This is your moment, whether wrong or right. You're your own enemy, your own enemy, your own enemy. Yeah. When I fall, I keep running. Feel the pain, but I love it. Womit sich meine Erwartung steigert, das wollte ich noch einmal kurz gesagt haben. Weiß nicht so vom Feeling. Das Ganze ist im Marriott Hotel. Das habe ich gar nicht gecheckt. Im Marriott Hotel, also ich assoziere das mit irgendwie hochwertig, teuer, gehören mit dazu. Und wenn man dennoch hört, was die eben gesagt haben, halt, das ist eine ge gehobene Gastronomie. Sehr überzeugt von sich selber. Man muss ja einfach auch sagen, haben sich gegen viele durchgesetzt. Aber eins kann ich sagen, da wird keiner so viel Burger gegessen haben wie ich. Wir werden uns den Ganzen jetzt annehmen, Wir werden das jetzt so richtig auseinandernehmen. Ja, Mann. Zum dem Ranking nochmal, was ich hier einlende. Das ist ja ganz am Anfang das Ranking. Ich musste jetzt Melzer, da waren sehr heftige Sachen, aber ein, zwei Sachen natürlich sind auch nicht so gut abgeschnitten, deshalb musste ich einen Weg finden, irgendwie mein Ranking zu beginnen. Da ranke ich Melzer erstmal mit einer 9 von 10, um dann Anfang zu finden. Wir wissen nicht, was nach oben noch kommt, falls nach oben noch was ganz Heftiges kommt, weil wir sind bei dieser Mission ganz am Anfang. Und jetzt gucken wir, wie wir diesen Mein-Lokal-Dein-Lokal-Gewinner natürlich heute einordnen. Und wir legen los. Selbstgemachte Käsesoße, natürlich nicht irgendwas gekauft Cut my- Das Gericht. Das Problem dabei ist einfach, dass das Fleisch nicht perfekt ist. Zu da drin. wir ist ganz geil mit einem kurz Schärfe durch die Chili. Schöner Käse kommen wir auch, aber das Fleisch. Muss ich sagen, verstehe nicht ganz, warum man dieses Gericht wählt. Kann ich gerade gar nicht mehr zu sagen. Werde ich in mich genommen. nochmal. Wir sehen uns beim nächsten Gericht. So Leute, ich würde sagen, wir machen Runde 2. Bürger, Bin ich sehr gespannt, was ihr mir da auftischt. Ich habe vorhin schon einen gesehen. Das habe ich da liegen. Brioche vom, vom Bäcker einfach bezogen. Hände Okay. Ja. Machen die meisten, die es hinten nicht schaffen, habe ich mit die besten Buns auch einfach vom Bäcker gesehen. Und da bin ich mal gespannt, was ihr mir zaubert. Gibt da noch irgendwas zu sagen? Was du loswerden willst, vielleicht, Sebastian? Also Burger ist bei uns Männer-Sache. Mhm. Deswegen gibt es da keine Tomaten und keine Gurke drauf. Finde ich nicht schlecht. Also, gerade das passt selten. Mhm. Muss schon eine gute Kombi sein. Was für ein Fleisch vielleicht noch kurz? Das ist tatsächlich auch Hände des Vertrauens. Wir machen das nicht selbst, weil wir mhm. gesagt haben: Okay, gut, mal läuft das, mal läuft das nicht. Und dann hast du mal die dann die ja. Problematik, dass du so Medium braten kannst. Deswegen haben wir tatsächlich ein TK-Produkt, was ich aber ja. nicht schwimmen würde. Weil es gute Qualität ist. Achso, also das Patty ist wirklich TK. Ja. Also, mhm. dadurch dann jeden Tag wirklich auch alle Gasstücken gern kannst. Ja. Mhm. Okay, dann überzeugen wir uns jetzt mal mit dem Geschmack. So also einmal zwischendrin jetzt bevor wir den nächsten Gang essen. Für euch so das Feeling, wie man hier reinkommt erstmal. Hier seht ihr da die Rezeption. Schöne Frauen da hinten am Empfang. Hier äh, werdet ihr natürlich prunkvoll empfangen, mehr oder weniger. Und da geht's dann ins Birkmanns. Gastronomie. Da wartet man ja jetzt erstmal nicht unbedingt diese Gerichte. Wir nehmen gleich auch nochmal einen Steak und einen Kalbschnitzel, um das natürlich auch nochmal irgendwie aufs Level von der gehobenen Gastro zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, wenn das in der Karte ist, erwartet man natürlich auch, dass das richtig knallt. Ich ich ganz ehrlich, Gericht eben, ich bin nochmal in mich gegangen. Fünf von zehn, mehr kann ich nicht geben. Und ich muss da auch sagen, direkt, bekommen bestimmt die Kommentare um die Ecke, so, da waren jetzt die ganzen anderen Lokale, da waren die ganzen anderen Feinschmecker, haben das getestet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das eben gegessen haben, weil es war nicht stimmig. Also wirklich der Biss, es war einfach, zu zäh. kann ich nichts von ab gewinnen eben dem Gericht. Es war in Ordnung. Käse okay, so gut, Kohl so gut. Aber dieser Biss wenn du es reingenommen hast einfach dieses Stück Fleisch, sehe sehnig. Das, das war nicht perfekt. Und jetzt haben wir hier einen TK-Patty. Ähm, kann ich erstmal nichts zu sagen. Wir werden natürlich probieren. Schöner Käse, komischer Biss aber vom Fleisch. Wir ja, haben bacon. Geschmorte Zwiebeln haben wir da drunter. Schön krosses Patty. schönen Käse. da ist alles Petty TK ist, hast leider einen leichten Touch schon unangenehm, was das angeht. Dann riecht ein sehr runder Burger, der gute Komponenten hat. Wirklich gute Einzelspieler, der Baden scheint gut zu sein. Käse, sehr geil. Selten so einen geilen Käse auf dem Burger gehabt. Könnte ich mir in einem Top-Burger vorstellen, meinem Top-Ranking. Diesen Käse, wirklich gut. Ja. Aber das Petty gerät im Fokus. Das macht den breimalig, sagt man das so, Eric? Dadurch kann ich auch nicht mehr als in 6-10 gehen. Das Tomahawk-Steak und das Kalbschnitzel wird hoffentlich noch was rausreißen. Dazu muss man auch sagen, die haben nach Corona jetzt erst die tk vor, Vorher, die können es jetzt nicht mehr abschätzen, wer kommt. Man muss einfach auch sagen, es war. Auch nicht 100% heiß von innen, das Paddy. Eric probiert auch gerade mal. Eric ist heute am Start. ab Wir haben hier drei wunderschöne Frauen hier. Ich habe eben schon gesagt davon, vielleicht habt ihr es gehört. Wir haben hier drei schöne Damen, die natürlich äh, das Hotel gleich schmücken mit ihrer, ihrem Anglitz. Ich bin Holle, der beste Döner-Tester in Deutschland. Wirklich, ja. Ihr habt bestimmt auch schon hier gegessen, ja? Das ja. Ja, kann man das auch empfehlen? Das kann ich das hatte ich schon ein paar Mal die Tage. Ich darf heute kein Datei, ehrlich nicht. ihr vegetarisch? Nee, nee, aber Burger. Dann werden wir jetzt zur Tat schreiten. Guten Abend, Dankeschön. Und wir versprochen jetzt noch Kalbschnitzel und Tomahawk Steak. Das Tomahawk Steak ist preisgekrönt. Das ist 2019 Goldmedaille. ist der Mischung aus und Black Angels? Das ist schon geil. Geil, wir sind gespannt. Sebastian Fuchs. Nachdem das in der Pfanne war, kommt das nochmal hier rein, dann hast du Rosmarin da, Butter, Knoblauch und? Olive. Oh, Olive. Oh, Liebe. Geil. Okay. Also das ist jetzt ein bisschen rückwärts gegart. Normalerweise macht man ja viel Hitze am ja. Anfang und dann lässt man ihn bei niedriger Temperatur machen. Ich mache ja. es andersrum, ich mache erst wenig Temperatur ja. und gebe ihm dann die Röster rum zum Schluss. Ja, kann man nicht für falsch machen, das ist für ja. Idioten. Ja. <lacht> <lacht> dann kann ich das ja auch. Ja, ja ich auch. <lacht> Sebastian, jetzt nochmal von dir, was haben wir hier? Also wir haben jetzt hier ein Tomahawk-Steak, gebraten mit äh, Grünbohnen, nur Barolo-Ju, Lila-Karotte-Püree, geschmorte äh, Zwiebeln und ein bisschen äh, gegrillten Knoblauch, unser Schnitzel mit äh, kartoffel gegrillten Spargel und äh, Hollandaise. püree ja. Dann lass mich nicht mal Sehr gut. Haut rein, Danke es dir schmecken. Ne? Dankeschön, danke schön. guten Vergleich, wir waren bei Melzer. Wir waren im Mesh, auch für Fleisch, für die Top-Restaurants. Auch das Mesh, also das finde ich vom Fleisch her sogar ganz oben mit dabei. Müsst ihr euch das Video reinziehen, wirklich ganz krank. Gerade auch Tomahawks gegessen. Und jetzt habe ich einen schönen Vergleich. Generell werdet ihr nachher ja auch die Gesamtbewertung sehen im Vergleich jetzt zu einem Tim Melzer, den ich sehr gefeiert habe im Restaurant beziehungsweise sein Essen natürlich. sehr besonderer Geschmack, muss man sagen. Das ist so krass intensiv, man könnte beinahe meinen, im ersten Moment hört sich vielleicht blöd an, aber so Rotweintouch. ein Rotweintouch, und ganz intensiv durchdringt das habe ich so noch nicht gegessen in der Form. Das wäre mir persönlich jetzt noch ein bisschen zu roh genau, ist natürlich auch jeder anders. ein bisschen Salz zum Nachsalzen gewünscht, mag ja jeder anders. Unabhängig davon, dass ich es mir ein bisschen mehr Feuer gewünscht hätte, ein bisschen mehr durch. Man merkt, was für krasse Quali das ist und das ist wirklich ein sehr gutes Fleisch. Du schmeckst wie Wildnis, so würde ich es einfach sagen, Die Wildnis schmeckst so. Das ist schon stark. 9,2 muss man da geben. Da merkt man wohl die Stärken hier vom Restaurant, das muss man einfach sagen. Ja, der Boden, brecht Schön frisch, leicht süßlich, schön Butter mit drin. Also hier komme ich an bei dem Essen. Ich hasse es nicht gut zu bewerten. Das ist gutes Essen. Steak is das Steak ist gut, ist einfach gut. Ich auch noch mal kurz rein jetzt nicht unbedingt meint. ich gar nicht genau deuten. Mehrheitlich drin sehr richtig heftig. Der Spargel, ganz hart angeröstet. Richtig schöne Kruste. Leichtes, feines Salz. Schöne Auferstrom also ist wirklich gut. Gutes Essen. Also Schnitzel, Leute. Ich muss sagen, erst von der Optik so, klassisch. Die Kruste. Man hört aber es aber nicht so wie bei den Wienerschnitzen, die ich kenne. Wir haben noch mehr Kruste. Das knackt nichts bei Huberginn. Das kam mir etwas dicker vor als sonst. Gewöhnliche Schnitzel. Schöner, sehr interessanter, lieblicher Geschmack. Durch diese Butter, oder diese pflanzliche Butter, was er erwähnt hat, Ist der Biss vom Fleisch, wirklich zu dick, zu fester Biss. Nicht optimal die mal gemacht. Wir können ja mal Butter bei den Fischen machen, ne? Das ist schon alles ganz stark. Da habe ich so ein Fleisch in der Form vom Geschmack her auch noch nie, ich gedacht, ich nie erlebt. Ne? Das ist schon einzigartig. Wie gesagt, Kartoffelpüree auch. Ganz, ganz krank. Das ist einfach Hundes essen, Da kannst du mhm. nichts gegen sagen. Beim Schnitzel, meine persönlich Meinung, das ist mir etwas zu dick. Okay. Und die Soße finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Aber der Rest von Rat, das ist schon, schon ganz stark. Ja, also ja. wie ich dir schon davor erzählt habe, äh. dass wir versuchen äh. wirklich die Gäste nicht mit Quantität, aber wirklich mhm. mit Qualität zu überzeugen. Wo ich allerdings sagen muss aber, es wäre bei mir kein Restaurant, wo ich tatsächlich diese Fastfood-Geschichten mhm. Es muss. Weil, sage ich dir auch so, wie es ist, die esse ich jeden Tag. Und ja, da gibt es Restaurants, die machen nur Fastfood. Ja, das Burger und das Sandwich, da war ich eindeutig nicht so begeistert. Okay. muss ich dir ehrlich sagen. Es war nicht schlecht, mhm. verstehe mich nicht falsch, ne? mhm. aber natürlich, wenn man in mein Lokal, dein Lokalgewinner geht, denkt man, das ist so wie das Steak. So, mhm. wo du und denkst, was, was, was ist geht. hier los? So, ne? Genau, also genau so wie schon Sebastian mhm. sagte, dass wir durch reguläre Karte versuchen mhm. wir alle Gäste, äh. Publikum also sozusagen ja. zufriedenzustellen. Also, da muss man auch von unserer Seite sozusagen ein Verkaufsgespräch führen mhm. und äh, versuchen herauszufinden, was der Gast gerne mag ja. und was nicht, um eine richtige Empfehlung aufzusprechen. Okay. Ja, geil, Konrad. Also Leute, Fazit jetzt zum Restaurant. Ich bin direkt nach Essen jetzt nach dem Gespräch mit Konrad raus. Schnitzel hätte ich jetzt auch mal eine 6,5 gegeben. Am Ende dieser schöne Geschmack von dem Fett konnte die Abweichung zum regulären Wiener Schnitzel einfach nicht rausreißen für mich. Meine Einschlüsse, ich habe die falschen Gerichte heute gegessen. Ich glaube, die sind bei bestimmten Gerichten richtig stark. Aber wie ich vorhin gesagt habe, wenn du Fastfood anbietest, muss es auch gehoben sein. Es muss geil schmecken. Kein Weg drumherum. Und ich habe zum Schluss auch noch zwei andere Gerichte getestet. Für mich kommt es heute nicht mehr als auf eine 6,5 insgesamt. So würde ich das Restaurant ranken. Auch wenn das Steak mega stark war. So, und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst mir gerne einen Daumen oben da, ein Abo und macht die Glocke an Und bis zum nächsten Mal.